tauschen so ich würde sagen wir können uns um die ganzen ingame tauschen mal ganz kurz ne? ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig wo alle sind ich muss noch mal die ganzen städte abkappen. ich meine in Kielten ist auch noch jemand und ja hier ist auch noch eine person habe ich gerade schon mit gesprochen diese person will ein Barrika einen barrikadax gegen ein Pantimus aus kanto eintauschen ich würde sagen da machen wir doch mal ganz locker flock hier ja Warum nicht? Ich glaube, wir kriegen keinen separaten Dex-Eintrag, weil team ist immer noch muss ne? Also, ja, immer man nicht ein neues Pokémon nehme ich an, aber was soll's? Timo, alles klar. Also, Tausch-Pokémon, ja, immer feste Werte, feste Wesen, also was ne als mögliche. So, also wir mal. Von der Spezialverteidigung hoch, das ist sogar nicht komplett irgendwie brauchbar. Habe ich so viel still, und ja, aber wir haben wahrscheinlich jetzt keinen Eintrag bekommen. Gehen aber mal gucken, ich habe 324 gehabt. Ich immer Wir werden jetzt wahrscheinlich nur so umschalten können zwischen Antimos und. Galapantimos und Kanto Ne, zeig mal. So ich würde jetzt gerne schnell finden, wenn es geht. Mal war hier. Was ein Shiny? Ich habe meinen shiny Shiny Pantimos irgendwann gesehen. Was zum Teufel? und ich habe es verpasst dann super also ein bisschen unfair kurz ich habe meine Hand. warte mal wird irgendwo verzeichnet ne? ich habe mal mal wieder karte da schöne pokémon gesehen eine art ja super ich kämpfe die ganze zeit gegen diese viecher also ja, super ich habe einen schein die pokémon verpasst was zum teufel ja, egal gut ja, gehen wir zum nächsten pokémon so, diese Lady hier will einen Picochilla, das ich mir gerade eben noch fangen musste. Also, ja. Komm. Oh, du, nach. Falsche. Äh, du, du warst das genau, ja. Ähm, gut, hier, nimm meinen halbtot Picochilla, hat glaube ich nur? Ein AP hat im Moment und ja, gib mir da einen Baumwoll, ne? muss Baum er hat sich nicht dann direkt entwickeln weil entwickelt sich das nicht per tausch oder so nee, ich glaube durch stein ne? zucker danke ich durfte von dir gut zeig mal ähm, pflanze fehle spezial angefrucht angefunden aber das sind voll die perfekten wesen und so nehme ich mal an mäßig ja gut dann suchen wir weiter nach tauschbaren Pokémon das hat jetzt nämlich nicht so gebracht ja ich habe einen neuen Tauschpartner gefunden ja und zwar ein Skoppel gegen einen Raffel das ist auch voll der irgendwie hat niemand was davon habe ich so ein Gefühl aber okay meinetwegen weil mich kriegt dafür das Pokémon weil ich in den ersten Routen schon finden kann ja super ja, voll lieferst Oh, meinetwegen. Bäckchen, danke Hilde. Dankeschön. und das? Wie voll der nutzlose hat euch im Sinne bären Alles klar. Spezial und Verteidigung unter. Klingt nicht so ja eine Ahnung, was jetzt. Hab noch einen In Game Tausch gefunden und zwar hier. Hallo, na ein Mousy gegen ein hier Das klingt doch schon mal besser. So, wir machen das so. Das ähm, Card ist glaube ich auch ein Pokelex Eintrag, weil da ist noch irgendwie eine Lücke hinter diesen Mautzinger Dingen, ne Entwicklung, also von Galam sie ja, das heißt, ich muss mir wahrscheinlich das Dinge nie entwickeln oder Münzival oder mir eins züchten. Alles klar, ich war aus dem Typ, je nach Region unterschieden. Ja, so cool, und da ist heißt, hier haben wir schon mal einen neuen Eintrag mehr oder weniger. Zeig mal techniker aber angriff runter ist dem nicht kommt schon na ja gut egal dieser herr er will auf dem dach eines hauses ein pokémon tauschen warum nicht Marakamba war hier gegen brimova warum nicht hier ganz abend dritt alles gute maracamba sollte irgendwelchen nervigen Namen geben, so wie In-game Trainer. Einfach nur, um die zu ärgern. Aber Schon, die hat die Locke zugeschickt. so ein Shiny. Irgendwie anders aus, von der Farbe ja nur Licht. Okay. Äh, initiative und Ja, okay, das Ding hat glaube ich eine niedrige Initiative. Also gut. Alles klar. So, hier haben wir endlich mal einen etwas interessanteren Tausch. Und zwar in dieses kleine Dingen, ihr will ein Makabaya tauschen. Und zwar ein Gala Makabaya gegen ein... Äh, Junova. Ne? Einer. Und weiß, glaube ich, in Englisch, ne? Auch schwarz und weiß. So, seid mal. So, und das bedeutet, wir kriegen dann auch dingens Wo oh, wie heißt das nochmal? Äh, äh, boah, echt noch toll, mein Gott. Jetzt benimmt sich ja keine Ahnung, auch nicht entwickelt sich da auch also der äh, Verteidigung hoch. gut. Alles klar, da dürfte interessant werden. Muss ich mir natürlich auch wieder erst züchten. So, nächster Tausch: ein Toxel gegen ein Togepi. Hey, und ja, dieses Toxel sieht ein bisschen anders aus, habe ich so gefühlt. Und ich glaube, wenn wir das entwickeln, entwickelt sich immer anderes. Wo ich das weiß, ich habe den Schild auch ein äh, Toxel entwickelt und es hat sich in eine etwas andere form verwandelt, als es sich entwickelt hat. Also ja, das war ein bisschen. in dem Ball. Ich habe mir gerade gezüchtet, wie hat in dem Ball gelandet. Egal. schoki Oh, ein toxel hm. gott dann zeig mal schocki mit frau mit schocki da so. mal langsam fühlt sich ja alles gibt es ja noch ey? und der nächste tausch folgt zugleich ein gelatropo will der typ hier haben was ich gerade gefangen habe und wir kriegen dadurch ein Joytesto. Weiß nicht, ist er das Pokémon, das dieser Edition rumläuft, ja ne? Ist er das andere? Ist er nicht? Jedenfalls, wo wir in mein geschwächtes und gelähmtes Gallatropo, was ich gerade gefangen habe, mit der Hilfe von Jäger und gib mir Rothand. Okay. Rothand. Oh, das ist sogar das andere. Gut. So viel über ein exzellenz repertoire wurf ich nicken sein gürtel färbt sich dunkler je mehr schweiß er bei kämpfen in sich aufsaugt so ein schönes gelatropo ich kann ja gar nicht genug danken cool komm her sonnieren erscheint da ich habe animation ausgestellt okay ja ich bin jetzt schon an eV trainieren und ja deswegen habe ich animation abgestellt durch wieder einstellen beim nächsten kampf besprochen so erstmal fangen wir da teil ja das ist egal Die Animation ist da, aber wenn ich den Ball zum ersten Mal werfe, zu Kampf beginnen nicht. Also, ja, so oh, keine Erfahrungspunkte. Die in der Nacht erscheint es am Kopfende von Betten, während es ein Traufgeschimmert geschimmert. Das muster auf seinen Körper. Hey, ein Pokédex wurde nicht aktualisiert. Ich meine, das war noch angezeigt. So, du bleibst jetzt aber nicht lange in an Du wirst jetzt erst einmal zu einem Somnivora. Nee, nee das war ein Vogel, ne? Weiß nicht. nicht. Entwickelt sich. So. Uh. Somnivora. Was? Wie heißt denn dieser noch nochmal? Ja, Simbolora, glaube ich, keine Ahnung. Wenn es schwärzliche düste ausströmt, sollte man sich ihm nicht nähern, denn sonst werden Albträume wahr. Krass. So, fangen wir mal an Capoeira. Weil das bestimmt einfacher ist, als ein Capoeira zu entwickeln. Ich glaube, man muss sowohl äh, Angreif als auch Spezialverteidigung auf äh, müssen genau gleich sein auf Level 20, bevor man es entwickelt und ja, dann ist eigentlich machbar. Ich habe eigentlich das ein Schild schon gemacht. Ich habe einfach ein neutrales Robots gehabt und habe den die ganze Zeit so erfahrungsbonbons gegeben, dass es sich entwickelt. Ist es sich entwickelt und ja, dann eigentlich so funktioniert. Also kann ich fang gleich ein neutrales Robots und ja. gibt den einfach Erfahrungsbonbons. So. Ja. Ich noch andere Pokémon dabei, Wenn ich noch hoch trainieren muss. nehme ich wahrscheinlich auch alles Bonbons. Damit schneller geht. Ja, ja, gut, fangen wir Erstmal Bälle. Oh, jetzt tun wir nicht so was an mir nee, die ganze zeit und jetzt überhaupt schauflein ist ne? so, nicht doch eigentlich nicht so bleibt drin man oh, so. jetzt weiß ich nicht weiter muss ich wieder mit dem pokodex hier durchstöbern wollen Level Es dreht sich um sich selbst und verteilt dritte. Gewinnt es ausreichend an Schwung und sich dabei in den Boden. wie ein kreis und jetzt ist ja wieder nichts gut. muss wieder kreativ werden. So, ja ich habe noch zwei Pokémon gefunden, die ich entwickeln kann. Und zwar einmal hier. Akub das entwickelt sich durch einen Stein und nicht durch Tausch. Da habe ich mich wohl, weiß ich nicht, falsch informiert zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ist Ich dachte, hat Ding muss getauscht werden also ja Egal. So, wir können unseren Bus entwickeln. Ich glaube, die Entwicklung haben wir noch gar nicht im Pokédex, ne Zu dem Teil. Da habe ich doch schon mal rumlaufen gesehen irgendwo. So, in seinem Bauch erzeugt es Elektrizität, die es in seinen großen Kiefer sammeln und dann als strahlen abfeuern kann. Cool. blitz krass. Gut, mal noch ein Pokémon hier und zwar Rabauz. Rabauz entwickelt sich je nachdem welcher Wert höher ist. Wenn Angriffskraft höher ist entwickelt sich zu so Kickley. Wenn Verteidigung höher ist, entwickelt sie sich zu Nocturne, und wenn beides gleich ist, dann zu Capoeira. So. Das Ding hat mehr Verteidigung als Angriffskraft. Und ja, wir werden jetzt mal kurz ein paar Bonbons einsetzen, weil dann kann ich unmöglich irgendwelche Werte aus Versehen erhöhen durch EV oder so. Also ja. Tun wir mal, weil nicht. Vier von denen reicht das? Nee. Dann zwei von denen noch. Ja, perfekt. Und Verteidigung ist höher als Angriffskraft. Ist auf Level 20. Und Boom, jetzt müsste sich eigentlich zur Nocturne entwickeln. Ne? Haben wir ihn. Gut. die drei auch erledigt. Seine Fäuste zerstören regelrecht die Luft. Sie sind so schnell, dass selbst die geringste Berührung Verbrennung verursacht okay ist nicht abschlagen ist so hat gott gibt nach ungefähr 50 versuchen in kielten und dann zwei versuche hier am milzer auge das heißt das gebiet in der naturzone glaube ich das ding endlich mal hey. der bord wird ich weiß nicht 40 mal irgendwie versucht zu angeln die und ja nichts gefunden dann zwei versuche hier Milzers auge das ding erscheint der gibt Bin ich voll verarscht ja, drin noch man komm schon ja dann noch riesige das kommt auch noch äh, ja so, wie du hast dich jetzt selber kaputt ja, bleibt drin ich hatte schon so gut wie no, ehrlich ich Stehe ich warum gibt es das ding überhaupt in der normalen form wenn es sich so in das ding entwickelt Okay. Muss ich vielleicht auch nicht schneiden. Okay, warum gibt es das Ding überhaupt in dieser kleinen Version, wenn es sich so den ganzen Kampf über in das Ding verwandelt? Stehe ich irgendwie nicht. So, Loser, den Weil es allein unheimlich schwach ist, hat es die Fähigkeit erworben, einen Schwarm zu formen. So kann es sich seinen Gegnern stellen. Cool. Okay. Okay, ich habe hier ein kanto maut aus einem Ei bekommen und ja, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil ich habe dieses, dieses maut das man aus Kanto bekommen hat in Game, was man für ein normales äh, gala umtauschen konnte, zusammen mit einem Ditto im Pokémon-Haut reingepackt. Ne? Aber was rausgekommen ist, ist ein gala sie und das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber schnell die Lösung herausgefunden, muss einfach nur den kanto sie das getauschte Kanto-Mautzi, einen Ewigstein geben und ja, dann kommt daraus ein kanto sie Nicht schlecht. Müssen wir natürlich neu entwickeln für den Eintrag. Ne? Hm. So, die gleiche Geschichte noch mal mit Makabaya habe einfach das Kanto Makabaya, das ich mir ertauscht habe, in Game mit Nebigstein und einem Ditto ins Wort gepackt und habe haben äh, nicht Kanto Genova einmal, einmal, einmal äh, Makabaya bekommen, was ich da auch, denn auch entwickeln kann. Ne? Hoffentlich. Gut. So, ähm, ich habe ein paar Wundertäusche gemacht. Oder Zaubertäusche. Täusche, Zausche. Die Dinger, wo man irgendwie random Pokémon bekommt. Und ja, wie es jetzt zufällig will, habe ich einen Wasserstarter dadurch bekommen. Memeon. Hat Angst, vergießt es Tränen, die Reizstoffe enthalten, welches andere ebenfalls zum Wein bringen. Sie sind so stark wie 100 Zwiebeln. Und ja, was ich gemacht habe ist hier, ich habe die ganze Zeit Dene gemacht und ja, alle möglichen Pokémon versendet und immer neue bekommen und ja das sieht sogar nach einem guten dings aus nach einem guten wesen cool alles klar habe ich auf diese weise halten Memion bekommen was wir natürlich entwickeln werden und so ne also ja was bedeutet neue einträge pokémon pokédex einträge und ja ich glaube so können wir auch noch hin und wieder ein paar einträge bekommen Ganzen Tausch-Dinger werde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf diese Weise bekommen, weil ja niemand irgendwie so ein Tauschfähiges Pokémon wahrscheinlich abgibt. Aber mal schauen. Gut, ich habe wortwörtlich einen Kampf gegen einen Level 60 capoeira gemacht und ja, das Ding entwickelt sich schon. Nice. The Memion hat sich ein einen Flat leon entwickelt. Okay. Das kriegt, dass es Handflächen aushält, formt es zu Wasserkugeln. Dieses nutzt es den Kampf für taktisch ausgekühlte Angriffe, ja der tut so Wasserballons auf die Gegner werfen mit jedem Angriff. Das ist nett. Mein Mauzi, mein Kanto sie entwickelt sich. Oh, schön, ne? Level 28, war jetzt, glaube ich. ins Mobilität. Ah, schön. Ja. Es ist sehr stolz, was ich leicht macht, mit ihm Freundschaft zu schießen. Wenn ihm etwas missfällt, fährt es unverzüglich die Krallen aus. Okay. Hi, oh ja, ich habe die gefangen übrigens. Makabaya entwickelt sich. Und zwar ein echtner Toll. Echt not toll, okay. Echt und toll haben einen Kopf aus glitzerndem Gold. Man geht davon aus, dass sie nicht mehr als ihr Leben als Menschen erinnern können, dass sie sich nicht mehr an das Leben als Menschen erinnern können. So, okay. Oh, aus nom nom entwickelt sich ja für dieses Viech. Musste ich Zutraulichkeit und es in der Naturzone hochleveln und ja. Jetzt das heißt, ist er erst auf Level 50 passiert mit einer sanften Glocke. So also her. Nerva, haben wir ja schon in Schild gesehen. wie eine Arena leiter hatte dieses Ding. Seine flüge sind minus 180 Grad Celsius kalt. Während es über Felder und Berge fliegt, verstreut es mit Kälte versetzend Flügelstaub, die der wie Schnee aussieht. So, mein Gott. Und es lernt schon mehr. Es konnte die ganze Zeit nur zwei Attacken. Das war mir zu merken, ich war mit merkwürdig. merken ich würde sagen, wir beschleunigen jetzt die Sache mit unserem Wasserstarter, welcher auch kurz vom Entwickeln ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier so ein Dingen. und ja, Good. und jetzt entwickelt sich unser Wasserstarter auch noch. Dann bin ich eigentlich schon fast so gut wie fertig. Ein Pokémon, die ich entwickeln kann, intel intel steht jetzt zu seinen vielen Geheimteilen gehört das Wasser aus dem finger zu schießen und mit den Membranen am Rücken durch die Luft zu segeln. Alles klar. Du fehlt mir noch in meiner Kollektion. Aber ja, ja verdammt, ich habe nicht die richtigen Pokémon zum Fangen dabei. Mit das wird das Ding nicht erledigen. Okay. Ich kann allerdings zwar nicht weiterentwickeln, aber ja. Also äh muss ich da überhaupt nachdenken? mal natürlich Pokémon Gott verdammt. Okay. So gut. Also klar. freue mich voll nervig. Du musst ein bestimmtes Pokémon gegen dieses Ding eintauschen, ne also wenn ich jetzt irgendwie eins e.V. trainieren würde, ne? Der andere bekommt ja dann das. Also bringt das ja irgendwie gar nichts, seiner Wollkacke. Wenn jetzt angegriffen ist, schließt es, äh, schließt es so fest es kann, das Visier seiner Muschel. Gegen Laukaps erweist sich dieser Schutz allerdings als nutzlos. Das soll eine Muschel sein? Okay. Okay, ja. Wir werden jetzt ein, ein Galar Makabaya entwickeln und ja. Das wird ein bisschen nervig. Das ist ja wahrscheinlich die bescheuertste Entwicklungskondition, die ich je gesehen habe. Und ja, so, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen mit dem Ding kämpfen, ne? Und es muss 49 HP mindestens verlieren. Also ja, gut, wir müssen jetzt 49 HP verlieren. Ja, super. Und ja, nachdem wir das erledigt haben, müssen wir noch was Besonderes machen. Und ja, das kann jetzt vielleicht ein bisschen dauern, je nachdem, statt das Ding ist. So, dann falls ja kurz rechnen, so, was 78 maximal abhängen, ne? also minus äh, -49, 49 ist. 67 37 müsste ich dann 27 müsste ich dann glaube ich ja 27 ne? äh, 7. Ja, ich glaube ich habe schon ne? äh, rechnen so spät am abend äh, 7 dann 30 einmal noch nicht getroffen werden ja jetzt ganz so tiefschlag, ehrlich. Das ist nicht so das, was ich gerade sehen will. Neben schon jetzt habe ich... Habe genau 49, Ja, das ist meine fokus weil ich kann von dem Viech wahrscheinlich sowieso nicht blühen, ne? und ja da müssen wir zur naturzone gehen wie gesagt dass die böse entwicklung die ich je gesehen habe so jetzt müssen wir unter einer bestimmten Felsformation durchlaufen oder fahren und ja ich bin schon im normalen Spiellauf drauf kommen, also, das ist doch... Ne? Ja, Ich hoffe, da waren jetzt auch 49 Wir Da müssen genau 49 sein. Ich hoffe jetzt nicht, da müssen mehr als 49 sein. Ja, so, ich glaube, hier war das, ne Ich will jetzt ungern in irgendwas... hineinfahren fahren. Oh. das letzte Pokémon, was ich hier fange. Also, nicht wir müssen schon wieder abhauen in der poker vom Level 60 er dingen willst du bestimmt nicht pflichten können? So und boom jetzt entwickelt sich der Teil und ja. Jetzt haben wir ein oh na toll oh, na toll echt na toll und oh na toll eine antike Malerei, die mit seinen mächtigen Fluch versehen wurde, nahm die Seele eines Makabaya auf und erwachte zum Leben. Was du nicht sagst. Und ja, wenn man das auch erledigt. So, noch zeit noch was auszubrüten. Was könnte das sein? Jetzt sehen das Dinge hier ein Bobungus, was die Vorentwicklung von Lamelux ist, dass ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Sein Pilz ist sehr schmackhaft. Er wird zwar häufig von den Pokémon des weiß verschweißt, wächst aber über Nacht wieder nach. Ja, das ist die Vorentwicklung von ihm hier, was ich irgendwie nicht. Also da kommt mir schon bekannt vor das Dingen, aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das Ding noch eine Vorentwicklung hat. Ich dachte, da wäre nur eine Solo Pokémon halt so so also ohne irgendwelche Entwicklungen oder so. Gott.